Hey Leute, Willkommen zu Let's Play of A. Heute spielen wir ein Annihilation Quick Match, das ist ein ganz Mal Death Match. Oh mein Gott, das ist nichts. Hey, das war doch was getroffen, was aussieht. Oh, ich das gesehen, Brudi. Direkt, direkt. Oh, ich hab's auch gesehen, Buddy. <lacht> aber kommt der von der Seite und ich bin einfach. meine erste runde ich bin kein wenig aufgewärmt noch nicht lange wach mein gott, geht, mein gott. Ähm, und ja holt mich doch nicht mal von dieser scheiß ecke dann laufe mir diese scheiß ecke jetzt werde ich sowieso von der anderen ecke geholt Mein Gott, läuft bei dir, Bruder? FS droppen, beziehungsweise meine Augen sind nicht ganz wach. Sterb doch, warum sterbst du denn nicht? Warum stirbt der denn nicht? Nur ein anti Uh, und der tut mir einfach richtig hart in die Fresse Ich mag die Map, nicht kein wenig aber was soll man machen? Ich verfehle den Headshot Ja klar Er kämpft ein scheiß Leben da oben einfach und die aber auch nichts Ich bin ein Hardcore, ein Hardcore, was hat er gerade gesagt? kein sinn ergeben so leute ich heiße marv und ich bin ein hardcore weiß ich wollte sagen ein hardcore porn weil ich so sexy, äh, ich meinte ähm, nein das vergessen wir mal lieber wieder oh, noch einer. oh der hat mich outplayed. Hört auf mich zu so auszählen und dieser scheiße Map. Boah, der bekommt eine Granate nicht. Mehr. Und auch nicht darin weg. Er ist darin weg. Und wo? Oh, da kämpft er einfach. Da kämpft er einfach. Der Brit ist die ganze Zeit im Rumheulen. Im Chat. Ich kämpfe die ganze Zeit im Scheiße aber es juckt ja kein. So also ein. Oh, da labert. Oh, der verarscht mich immer wieder. immer. Der pistet mich. Ich werde mit der Pistole gekillt. Oh mein Gott, meine FS drop. Die droppt den Beat. Oh, hört doch mal auf, mich zu ficken. Wie mir heute gleich hab mich dem er. Weil die alle gefickt. Meine Mutter fick ja. Da da the fuck did that just have to Oh shit. That was terrible, terrible skill, terrible aim. What's the aim? E-L-M or what? Da in your face, in your fucking... weg in, your... in your face oh shit man, die fest kroppen einfach so hart sind einfach kurz auf 20 runter von 70 was soll denn die scheiße Leute, naja, was, soll's? was was was solls shit, der hat mir in der FB gegeben, aber ich sterbe nicht, ich bin I'm undead, haha, <lacht> ach nee der heißt, also, ist gestorben bin, aber trotzdem lebe. Ups. Ähm, ja gut, habe ich gesagt, ich kann Englisch. Nee, das habe ich nie gesagt. nie behauptet. Also wirklich, kommt der eigentlich auf sowas. Der wird eh wieder herkommen. Komm. Komm. Oh doch nicht. Der ich sollte mal ein wenig anders machen. Die spielen alle mit ihrer Scheiße, nur Recall scheiße um diese OP da ich so, normaler AK schon OP genug ist Nö, die brauchen die Skins Oh Brezelmann, du riechst mich auch mit deinem Scheiß Code Red <lacht> Oh mein Gott und der mit der Ackerleien Die wollen mich doch alles schicken Ihr wollt mich schicken? Oh, das kennt er immer noch. Ich nicht, nicht. ja, da das bekommt kämpfer das bekommen kämpfer oh Mein Gott, was war das für ein Aim Punch? Der war ja nicht mehr ganz normal hier dieser Aim Punch. Also da war ein wenig extrem. Wo denn wo denn? Ich sehe die alle gar nicht. Oh mein Gott, We das war dann die heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.